Also jetzt hier weiter mit dieser Aufgabe. Mittelwerte und Diagramme. Aufgabe lesen und zu lösen versuchen. Und wie geht das erste? Ja, man kann das auch mit der Hand machen. In einem Computer ist es praktischer, Mit GeoGebra mache ich also gleich. Also, das könnte irgendwie so aussehen. Man braucht in diesem Fall nicht von 0 anfangen weil alle Werte da in der Nähe von zwischen 6,5 und 25 sind und daher kann man es dann auch so ungefähr so darstellen. Aber nicht mit GeoGebra machen, das dauert dann so ewig. Mit der Hand geht es, finde ich, wirklich schneller. Den absoluten Prozentzuwachs der Partei zwischen zweite und dritte Gruppe, zweite und dritte Gruppe, ja. Den absoluten Prozentswachs, Zuwachs, also wie viel Prozent, das ist schwer jetzt äh, Prozent Prozenteinheiten, sagen wir so, ist es gewachsen, der absolute, also zwischen 21,7 und 6,3, Wie viel ist der Zuwachs? Der ist ja, wie viel bleibt 4,4 glaube ich kann man einfach mit einem Taschenrechner berechnen, 5,4, Entschuldigung, oh, das war jetzt blöd. Wie auch immer, ich mache jetzt nicht deshalb das Video wieder, ist eh spät, kann ich auch Fehler machen. Und dann das nächste, der relative Prozentsatzzuwachs, das bedeutet, ich muss einen relativen Zuwachs finden, und das bedeutet, ich muss die Differenz erst berechnen und dann durch den Wert am Anfang. Das wäre dann diese Berechnung, also die Differenz durch den Wert am Anfang. Und das ist dann ungefähr 33,13% ist der Prozentsatz der Wähler gewachsen. Ja. Und was wird mit der folgenden Rechnung jetzt hier berechnet? das ist jetzt hier und da so, die beiden Werte durch den Wert am Anfang also die, äh, der relative Prozentsatzzuwachs der Partei zwischen dritte und vierte Altersgruppe also das mache ich jetzt hier ein bisschen schwieriger dass man so mit Prozentsatz arbeitet hätten wir jetzt hier einfach Zahlen das wäre der, der relative Zuwachs der Parteiwelle zwischen dieser Gruppe und wäre jetzt hier kein Prozentsatz oder Zahlen hier, dann war der absolute Zuwachs der Parteiwähler zwischen den beiden Werten, ja? Werten. Okay, das ist ein bisschen komplizierter hier, weil es mit Prozente geht. Das macht das Ganze ein bisschen komplizierter. Aber ja, Aufgaben über relativen und absoluten Zuwachs haben wir auch anderswo gesehen. Welche Information ist noch notwendig, um den allgemeinen Prozentsatz der Wähler der Partei zu bestimmen? Ja, man braucht irgendwo auch. Jeweils die absolute Anzahl. Ja, die absolute Anzahl der Wähler, um das, so also bei jeder Gruppe, um dann den Rest zu berechnen. Gut, das ist dann so ein nicht so einfacher Prozent, aber ohne die absolute Anzahl der Wähler kann man nicht bestimmen, in welchem Alter die Partei äh, den größten anteil hat. Ja, ist nur, in diese Altersgruppe und nicht im Vergleich zueinander. Gut, danke sehr.